ja hi und willkommen mein name ist dann die und ich begrüße euch zurück zu feiern lemon gate knopf ich bin mit einem Titelmenü. menü ich bin glaube ich zwei es sind zwei stunden seit der letzten aufnahme vergangen seit dem letzten part und äh, ja ich bin wieder im hauptmenü weil normalerweise will ich euch hier im ladebildschirm begrüßen weil sobald man hier speichert äh, springt man sofort ins nächste in die nächste Cutscene, ne und ja, da muss ich dann immer sofort das spiel beenden wenn ich danach äh, nicht mehr plane aufzunehmen aber ich bin ja jetzt zwei stunden wieder wieder da ne? weil ich muss mehr von diesem spiel spielen ich finde das spiel gut bis jetzt finde ich das spiel gut Mir macht spaß obwohl ich nur nicht mal eine stunde gespielt habe ne? und die erste präsentation ziemlich gut ähm, ich habe die zusätzlichen inhalt mal abgecheckt also ich habe jetzt nicht wirklich nachgeguckt was da drin ist alles was ich gesehen habe ist dass am 201 20 was der Release von diesem Spiel ist äh, wird das erste DLC freigeschaltet, und ich glaube, da kann man Charaktere von Fire Emblem Free Houses freischalten als Bündnispartner. Heißt das, ne? und dann waren da noch drei andere DLCs, wo ich mich erstmal zurückhalten werde. Ne? Und die kommen anscheinend alle am 31.12., <lacht> was irgendwie keinen Sinn macht. Ne? Ich glaube, nicht dass glaub, alle drei auf einmal kommen ne? und am Ende des Jahres auch noch <lacht> ein bisschen doof, glaube ich. So, jedenfalls, äh, letzte Folge haben wir das Spiel gestartet und wir sind dieser Würmgott, der 1000 Jahre lang gepennt hat und voll der obermacher ist. und Jetzt müssen wir zu unserer Mutter gehen, die Würmgöttin. Ne? Wir haben ein paar Leute getroffen: einen alten Mann und zwei Zwillinge. Und mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Ne? Wir haben ein paar Monster bekämpft. Wir haben Marv beschwert. Wir sind endlich erwacht. Oh, Im wahrsten Sinne des Wortes hm. habe ich gerade erst gemerkt. Normalerweise, keine Ahnung, erwachen ist immer irgendwie ein sehr populäres Wort in Fire Emblem, nach dem 13. Teil Fire Emblem Awakening. Von daher habe ich gedacht, die haben das einfach nur so reingeschmissen. So, weiter geht's. Guck mal, mal, was jetzt so passiert. Und wie beeindruckt alle jetzt mit meinen Fähigkeiten sind. Ich ich <lacht> が前 awesome. oh, ja. Nakamaujon ja. unsere Mutter. bestimmtes bestimmt dieses eine Mädchen, das wir gesehen haben. Im Intro. Ja. Sie sterben. Ich will doch nicht zu sehr an sie. Sie wird vielleicht sogar heute noch sterben. Ja. 逆った。えあなたごめん。だけにねし まさかあなたつい ich hab so das Gefühl, unser Hauptcharakter ist ein bisschen böse oder hat eine dunkle Seite, auch wegen dem Intro. Das Intro hat hier vor eingeschnitten. Da habe ich ja auch diese, diese kleine Szene gezeigt, wo man irgendwie gesehen hat. Wie sie irgendwie traurig da standen und wir haben irgendwie komplett rote haare gehabt ja, irgendwie vor dem bösen gesichtsausdruck Die sind sowas von böse ne? vielleicht waren wir sogar der dämonen vielleicht waren wir ja der drachenlord ne? jetzt wo ich darüber nachdenke, ne? wir sind zufälligerweise genau eingepennt dass dieser Drache irgendwie versiegelt wurde, ne? Oh Gott, habe ich schon, habe ich schon den Plot des Spiels irgendwie gelöst? <lacht> die Sache ist halt, oh, jetzt haben wir zwei Charaktere Oh cool, erkunden. Oh, wir haben wieder sowas. ein Kampf abgeschlossen, kannst du die Karte Kunden und dich mit anderen verbünden unterhalten. Die Augen nach vorne auf dem Boden offen. Wenn du deinen Erkundungsgang beendet, beenden willst, gibst du dich zum Ausgang oder öffnest mit dem Menü das auswählen. Abbrechen. Okay. okay. Warte mal hier. Ich habe irgendwie eine Nachricht bekommen. Dann habe ich schon vor dem letzten. Ah, hier kann man endlich mal Sachen einstellen. Da habt oh kennst Erste ein aus. Nur die ersten Bündnisse haben wir zumindest. Nee, tut mir die ja, mal komplett. B-Geschwindigkeit, lass mal nochmal mal. Nein. Direkt Cursor. A-Biken. Das ist Sichtbarkeit, müssen wir nicht. Zur Lassung. Kampf-Munikator. Nein. Wahnsinn. 1.000. Oh, es hat eine Menge Sachen Sichtbar. Da habe ich irgendwie vermisst. Hm. Am Anfang konntest du irgendwie im Hauptmenü konntest du irgendwie nichts umstellen. Okay. So. Es das ist das Blaue Ding. Also sammeln. Nein, okay. So, Lumera. Oh, ich bin so unglaublich glücklich dich zu sehen. Das ist wie ein Traum. Wir sollten jedoch lieber nicht zu lange verweilen Wir können noch weitere Feinde lauern. Wanda. Dieser müdigen Königin wäre euch endlich wieder fein den ermutigen, ja, nicht ermüdigen. <lacht> Entschuldigung, Sir, euer Gedächtnis mag sie überrascht haben, doch sie scheint guter Stimmung zu sein. Hm. Okay, so, und ihr beiden mir echt Sorgen gemacht, aber wir haben es überstanden dass wir in Sicherheit sind. Haben wir euch zu verdanken, göttlicher. Hey, was ist eigentlich mit dem Kerl passiert der aus eurem ring kam der kerl ist mein husband und er deinen Er hat so unglaublich toll aus auf dem schlaffeld ich meine klar was auch sonst ist er schließlich ein Würmgrund habt ihr da, habt ihr euch dabei verletzt ich hoffe doch nicht aber falls nötig kann ich euch erst was wir heilung anbieten ein bisschen größer als ich gedacht hätte ich dachte die irgendwie kopf klein als ich so, da habe ich schon was gesehen Nun ah, ist ah, okay. <lacht> hey, was geht ab? Ich einsammeln, nein, okay. <lacht> ich weiß nicht, warum ich gedacht habe, ich den Vogel einsammeln konnte. Okay. Ich bin ganz ehrlich, wenn es, wenn es hierbei bleibt, mit so wenig. Erkundung, dann bin ich damit doch zufrieden, weil die, weil die Schule in free Freehouses ging irgendwann auf Nerven, weil die so riesig ist und da war mal irgend, war irgendwie mal nicht so eine Ackerarbeit mehr, die du jedes Mal zwischen den Kapiteln machen muss musstest. So ein kleines Gebiet wäre für mich perfekt. aber wir sind ja noch am Anfang, da kann ja noch viel passieren. vielleicht kommt da jetzt noch. Irgendwie was da, habe ich ja alles eingesammelt. Ja, ne habe und ist Was machen die überhaupt? Ich hab den. Rechnung für alle üblichen Bäumen ist werden manchmal getrocknet einige Exemplare sind das klein. Das hat mir jetzt nicht geholfen. So aufbrechen. Ja, ne. Alles, ne? Okay, was geht. Warte, lass mich speichern. Ich erstmal gucken, ob die Aufnahme und so gelöst ist. Ne? Und nächstes Kapitel, okay. mal. und da ja, sie wird sowas von sterben. Sehe ich jetzt schon kommen? Eltern im Feiern Hier beim Spielen überleben. Aber das war im Trailer. Im ersten Trailer, und da sieht man die ganzen Hauptcharaktere. Dem ich hoffe, dass die alle vorkommen. Awesome. Und Ich sage jetzt schon voraus, das sind alles die, sind alles die Länder, wo die ganzen Hauptcharaktere vorkommen, ne? die man im Intro gesehen hat. Jeder eine blonde Typ, aussieht wie Dimitri, Magia Waifu. 光の英雄エンブレムに力を <laughs> Hey, du bist ja tut den wir erledigt haben. Im ersten okay. 2 Königin Lumera. Naja, das haben die von dem einen Land auch gesagt, und dann kamen die Gegner. Tadaima, Mutter, du musst. Aligato. Damene. Du lässt gut 本当にもったいないお言葉です。Ich すぎて 見ると1000 <lacht> <Die Gesichtsausdruck. lacht> Sorega, also draußen hat die ganze gesagt, wir waren hier am Chillen. <lacht> Oder ob du damit verbunden bist. In sowas von der Bösewicht oder irgendwie so. Nein, ich sehe das halt jetzt schon. Mag die Demüe irgendwie nicht. <lacht> Und falls doch, verwandle ich mich in einen Drachen und verbote die alle. Oh, danke. Oh, ich man denkt manchmal den Controller den rechten Stick zu bewegen, damit nicht der Bildschirm schon aktiviert wird. Von meiner Switch. hey, das, das hat Hier haben wir alle Teile vom Feiern gesammelt. Wir haben die gesamte Kollektion. so und Zwillinge. Oh, Erika und F. Ryan. Fire Emblem 8. Das Spiel hat jetzt schon viel mehr Fanservice. das Spiel war irgendwie vermarktet mit. Oh, spielcharakter von allen Final von dem ganzen Fire im Universum Was für Charaktere kommen davor von drei spielen <lacht> beim fates awakening und feiern 1 dann noch zwei Charaktere von 7 und zwei das wars ein Ike, kein Roy gar nicht schon immer okay. <lacht> hier ist schon mehr Fanservice als in dem Spiel <lacht> ich liebe es. Ruin zu der böse und feiern Neuen. <lacht> Ah. Sind die also die Orden sammeln? Und diese Regenten sind alles die Charaktere aus dem Intro, nehme ich an, ne? die so sehr präsent waren im Intro. <lacht> Ach, ja. Ups, <lacht> Versehen, war <lacht> da war ein Haar an meinem Mikrofon, das wollte ich ja abmachen. <lacht> <lacht> ich war aus Versehen und Controller anklopft. <lacht> mit meine Hand wieder zurückgekommen bin. <lacht> Also schmeißt mir noch mal in Gefahr, ne? Und dann werden noch mehr Ringe. Nee, ich habe ja nur den einen Ring, ne? Ich fühle mich als wird mir ja gerade erklärt, wie das Spiel funktioniert im Sinne von okay, das sind die Funktionen dieses Spiel hier. hier Spiel, dieses Spiel handelt es um Ring. Okay, hierfür so funktionieren die Ringe. Komm wann ich aber nicht in den Drachen, ne? oh nein. Bitte nicht. Hey, bekämpfen wir unsere Mutter, bevor sie stirbt. Da so, heißt das, ja an der habe ich jetzt auch. Ich weiß gar nicht, einfach nur ein paar Typen die, die sehen aus wie normale Leute. Okay, die eine hat ein bisschen Augenschatten, aber trotzdem. Nämlich am Fire Emblem face wo die Random Gegner-Designs irgendwie cooler aussahen als die Hauptcharaktere. の sie in den Hintern。 Müssen ja, ich gesehen, ich zwei Gegner, komm. Waffen haben unterschiedliche Reichweite. Bögen zum Beispiel treffen Ziel aus einer Distanz von zwei Feldern. Waffen mit einer Reichweite von 1 können keine Distanzangriffe. Waffen mit einer Reichweite von 2 keine Nahkampfangriffe kontern. Ja, yep. so. oh, jetzt haben wir die beiden. So, ich habe ne? ich hab alle die gleichen persönlichen Skills? Ja, nur in anderen Farben, so was ich noch nicht gecheckt habe. Unsere Waffen haben unendliche Benutzbarkeit. Sehe ich gerade? Ich habe auch und so. so. So, Waffen haben keine Benutzbarkeit. Das heißt... Oder? Nee. Das heißt, ich kann die unendlich benutzen. Sehr geil. Das bedeutet aber, die Waffen sind wahrscheinlich schlechter, ne? Wenn jetzt mal, wenn Waffen unendlich mal benutzbar sind, dann sind die meistens schlechter. Okay. Du hast ein Heilstab, ne? Zweistufe. Okay, Heilstäbe haben aber... Du bist in Kampfposition. Oh ja ja sie ist ja auch ein kampf mönch ne Leicht nahkampf nicht. jetzt wird der anwender den kampf greift der zweimal an aber oh, das sind wie die äh, handschuhe ich handschuhe, äh, okay hat gewählt ist ein bisschen größer ich habe wir kommen noch mehr gegner da so, weiter mein ja. die denloser Soldat durch geheimtechnik erschaffen ohne eigenen willen befolgt äh, befehl sein heißt ich habe jetzt übrigens das ist jetzt übrigens immer noch nicht okay, waffendreie oder nicht warte mal irgendwas habe ich was habe ich noch mal bekommen hat irgendwas nach und ich muss vergessen ich ich ja ja links äh, hast du nicht irgendwie schwert das schwert wie ich kann mein? schwert level da Ach, da ist das Waffenlevel. Ah. Also welche Waffen man tragen kann. Ne? Ja, er hat natürlich S, weil er weiterentwickelt ist. Ja, sie hat stäbe B und C. Alles klar. Also, Bücher. Ja. Okay, Da ähm. ja. ja, unten steht auch diese Schaden 13, das heißt... hat mal Geschwindigkeit hier. Du müsstest ihn einstoppeln, ein Status ab, kann aus ein oder zwei Reichweiten treffen. Schange verfügen über eine hohe Reichweite, können aber auch gegen unmittelbar angrenzende Einheiten eingesetzt werden. Magie ist oft effektiv gegen Gegner stark. kritischer Verteidigung mag für mystischen Einheiten ignorieren alle äh, gelände bedingten Boni auf Ausweichen eines Gegners. Mystische Einheiten können auch über große Entfernungen und unter erschwerten Trefferbedingungen Treffer erzielen. Das irgendwie so zweitklassen oder so. Okay. Oh wow, voll fertig. Ich glaube nicht, dass das hier alles ist. Ja. Ja, lass mal den einsetzen, Wir sind auch noch eins. Ich weiß nicht, ob mir hat gefallen. <lacht> ich habe nicht dass ich meinen Heiler irgendwie zum Schützen einsetzen will. Der bekommt von gewissen Klassen wie kampfmännchen verwendet werden, um verbündet zu assistieren oder Gegner zu beeinträchtigen. So können beispielsweise Heilstäbe eingesetzt werden, um die Kraftpunkte eines Verbündeten wiederherzustellen. Wir sind nützlich, sind jedoch nur begrenzt oft einsetzbar. Hier der Einheiten hier schon eine Technik namens projektion, mit der sie benachbarte Einheiten von gegnerischen Angriff beschützen können. Die Fraktion der Leiter verbündete keinen Schaden. Stattdessen leider der der Schaden in Höhe von 20 seiner Maximalkap dem Schaden, der ausgeteilt wird oder immer den AP schützte Einheiten überstehen den Kampf und projektion. Kann nur eingesetzt werden, solange die voller KP hat okay. Okay. Ah, das halt einsetzen. Das hat automatisch. Okay, das macht mich ein ja. Du machst mich fertig. Ja, mit euch beiden zusammen müsst ihr halt eigentlich. Nein, du machst ihn schon fertig. <lacht> Gibt's doch nicht, Mann. Ah, gibt also waffen wer Axt, schlägt lanze Lanz schlägt schwert cool. jener können mit den schnackbruch belegt werden wenn sie einen treffer von einer waffe mit waffenvorteil erleiden. okay einheit mit gebrochenen Kampfhaltung und können bis zu ihrem nächsten kampf nicht kontern seine Chance zum Angriff Oh, aber mein Vater gegen Exe, Exe, gegen Lanzen, Lanzen gegen Schwerter. Nahkampf gegen Bogen, Bücher und Messer. Also, also Nahkampf das ist effektiv gegen alle fern. So, hm, wir können ihn hochheilen. Ja, sie kann ihn hochheilen und dann kann er was an jemanden mehr fällig. Du machst eine Menge Schaden, aber das ist schon okay. mir ein Tutorial? Nein, okay. Ja, wohl, dann gehen wir hier rein. Schaden. Äh? Weil ich überhaupt getroffen werde. Aufmerksamkeit. Du uh, Nice. Seht dann immer? Das ist interessant. Ja, du bist gar nicht. Es war ein Numera. Wir haben Göttingen und Regenten des Heiligen Ganz Lüthos. besiegte vor 1000 Jahren den Mond. Liberation. Warum hast du die Waffe von dem Typen, gegen den wir im ersten Kapitel überkämpft haben? Oh Gott, sie ist sowas von tot. So, ähm also du kannst mich jetzt nicht konnte das heißt ich kann jetzt, ich kann jetzt mit Geld Macht zwar nichts an Schaden, aber warum nicht warte mal du machst du wirst hier nicht fertig machen oder geschickt hier äh, geschickt da kommt ein erfahrungspunkte der Dann gehst du mal hier rein und du gehst, glaube ich, neben ihm. Wahrscheinlich nehmen ihm, ne? Damit der mehr Wert. Muss, ne? so, jetzt bist du weg. So. So, und er geht jetzt wahrscheinlich auf meine Reihe los, ne? yep. ja an es kann eigentlich noch niemand sterben in dem ersten Kapitel ne? aber man möchte es ja trotzdem verhindern ne wie stark bist du 16 Angriff Möglichkeit 6. okay weißt äh, du was ein Schwert ne Angriff 16 hm, sie ist sowas von tot außer sie kann sich nein sie kann wieder sein können ne? das hat jetzt anders okay neun 9 niemand wird gedoppelt wenn jemand glaube ich hier mehr Geschicklichkeit hat als ein als der gegner dann wird man nämlich gedoppelt und das möchte ich bei natürlich ein super Move, dass ich hier sofort mit meinen Links reingegangen bin mit meinem Magier. Ne? So, du machst fertig mein Gott. Warum ist er so stark? Und du machst fertig 1 charakter natürlich hier leveln so wie schnell zuchen er macht sie natürlich fertig ja so wenn ich projektion einsetze kommt sie an auch erfahrungspunkte aber nein ich brauche voll AP. mehr gut ausgedacht hier ja, gut ist jemand wird ja schaden nehmen das heißt sie kann heilen ne? eine runde werden wir sie wohl erledigen ja. aber sie wird aber wahrscheinlich hier in den wald reingehen ne? ist ja überhaupt treffen ich auf mein magier Ah ja, nee. Ich hab das schon. Ich hab das schon. Ich Ich will einfach nur sehen, ob was passiert, wenn ich mit dem angreife. Mit ihr gehe ich, glaube ich nicht. Nein. wenn ich sie aber alle hier platzieren, dann kann sie gar nicht. Heilung. In von Erfahrungspunkte kriegen wir dadurch. Ja. Keine zehn Erfahrungspunkte. Gott sei dank man gibt nichts Schlimmeres als wenn man zehn Erfahrungspunkte nur kriegt. Ich muss ja aber so bewegen. Du wirst eh nicht... Erledigt. So, du triffst prozent weil die ignoriert Felder. glaube. So. Aber du bist nicht Schaden. Elf. Du kannst ja ehrlich gesagt leisten, einmal daneben zu hauen. Wenn ich glaube, kann ich sie mit meiner Heilerin erledigen. Nee. ein P. war Wow, ich konnte unter dem Rock gucken. Pass auf. Schon sagen, das waren viel zu wenig Gegner. Oh, Gegner haben echt Dinge. Wer ist Heiliger ritter. das? ritter Oh, Sigurd, war er gerade am Tee posen er sagt hallo zum stärksten Lord in ganz Fire emblem Sigurd aus fire emblem 4 sehr geil von dem wusste ich, übrigens hat er im spiel war von dem man bei den hat man im trailer gesehen habe ich mich super gefreut als mein es hat Game of Thrones unter den feiern Emblems. Es hat Game of Thrones das war mein Magier einsetzen, aber er alle voll geheilt. Kann passieren dass auf vereinzelten ein Feldern eine Ansammlung von Emblem Energie vor. Ist wenn eine synchronisierte einer ihren Zug auf ein Feld mit Emblem Energie wird ihre Bündnisleiste vollständig aufladen, ah. aber sozusagen für den Fall, wenn ich keine Ahnung ich hier Marv eingesetzt hätte, um sie zu finishen. Ne? Jetzt ein du Kurs auf Gegner, siehst du die Bewegungsangriffsreichweite rücke haben. bla, bla habe ich schon gesehen. Gefahrenzone haben wir schon gesehen. So, du gehst da rein, du kannst ihm wieder die Waffen abnehmen. Ne? Ich ja mal, Bro. Der macht schon wieder fertig. Da kann ich auch mal testen, ob der Projektion Erfahrungspunkte gibt. Ein, ne? aber an. Und Oder hat man ja richtig irgendwie Motivation, hat Waffen drei eins hm. So, einfach fertig macht. Das war das also ist ja vielleicht mal meine Gegner abdecken, ne? Man sieht da ja alle Sachen eigentlich schon unten. So und Level 20 Der ja, Ritter tot. sind mehr oder weniger Stands, ne? Jetzt wo ich noch mal also Gott von holy war besitzt einen hohen bewegungsradius ist mit mächtigen lanzentechnik an eure bewegung wird erhöht ich bin so froh sie gott ist der stärkste lord stärker als eick definitiv stärker als reut <lacht> wahrscheinlich der beschissenste lord von allen wirklichkeit so, ähm, ich kann damit kann dir angreifen demnächst. Ich will jetzt mal gucken ob, ob äh, ihre Projektion, aber obwohl einer bin ich aber ihn nicht. Ich will eigentlich nur den Schützen hier anlocken. So, Oh, da gibt alle das hm. war ich mir mal sehen und da bringen da gibt keine erfahrung dreck wo jetzt passiert Okay, drei schaden das geht ja noch und sie hat erfahrungspunkte bekommen. Sehr cool so, wir könnten mit ihnen jetzt hier reingehen im ne? Impression. dann könnte sie ihn angreifen Eins, mal da bist du nicht effektiv gegen ja so, wenn ich der 6 16 ab jeder perfekt ist nicht genug hm. Ja, ja, So, dann kann ich dich fertig machen. Mal vorher, Oh, er kann mich dann brechen. ne? Oh, nein. So. Boom. Ja, ich kann ja auch Schützen ist das jetzt nicht so tragisch, weil die kann man einfach im Nahkampf angreifen. Dann können die also sowieso nicht treffen. Oh oh. Äh, auf wen gehst du los? Nehmen wir an, du gehst auf. ihn los, wegen ne? Waffen Du machst aber nur sieben Schaden. Das ist nicht so schlecht. was machst neun Schaden, meine ich. Gleich mache ich ja auch. auf ihn losgehen schneller ne. macht genau gleich okay ein da feuer oh, ja, nett da hätte noch nicht was die fp bedeuten 100 gemerkt bin noch nicht fertig Sigurd! Sigurd! Ah! God. ach, sie macht so viel Schaden wegen dem Ritter tot. Ah. Oh -oh. ist doch ein bisschen näher. Ich nehme an, sie war so effektiv gegen ihn, weil sie einen Ritter tot hatte, ne? So, äh oh Gott, hier können wir... Oh, sie ist fusioniert. Wie sie jetzt aussieht, ey. Cool. Ähm, wir sind tot. Warte mal, was meine... Omera, ah, verdammt ich doch voll die Erfahrungspunkte hier. Wer Schaden macht diese ähm, angriff 20, aber weil den Ritter tot hat, ne? das wird heim äh, mit Hallen. Hm. Oh, ich kann nicht sprechen bringt aber nicht viel, weil. Dann kommen die und mache mich fertig ja, kein Schaden. Oh, oh. <lacht> Ey, sie kann ja an jeden erreichen Physischer angriff 20 hallo hm, ich muss noch einen angriff überleben ja verteidigt aus wie sowas mit Toten. Okay, also sie kann mehr oder weniger erreichen. Verdammt. Ich sie irgendwie zu früh getriggert oder was? Und ja, ja. hm. ich habe ich das lösen kann. <lacht> Und hat jemand stirbt? Ich will nicht, dass irgendjemand hier stirbt. Ich glaube, das kann ich nicht verhindern. So, wenn ich ich hinbewege dann bist du schon ne? schaden machst du bei also das wichtigste ist eigentlich dass er nur noch ein schaden überlebt Ich ne? macht 30 rocken an schaden hm. ah. ja macht mehr hier viel komplizierter als eigentlich ist wahrscheinlich aber ich kann auch Projektion einsetzen ne nee, kann ich nicht weil es keine voll hat Und ich weiß nehmen man die Kreaturen können noch nicht sterben weil wir noch im Trainingskampf hier sind aber ich will das verhindern trotzdem überlegt hat nur wie hm, ich kann ihn hier ne sie kann nicht mit einem schlag erledigt werden hm. sie macht sogar weniger schaden so problem ist auch sie zum heilen ah. ist das so machen wahrscheinlich machen wir so So, jetzt mal einen Heilmittel ein heim ne? ein dann... Nee, ich glaube halt nicht, dass er funktioniert. Obwohl. Ich muss nur dafür sorgen, dass sie abkommt. So, er überlebt noch einen Angriff von ihr. So, er kann ihn erreichen. Okay, ich hierhin bewegen. Ne? Wenn du dich dann müsstest du einen schlag überleben. Also sie setzt irgendwie eine Ringfähigkeit oder was weiß Dann packen wir dich hierhin. Jetzt auch ein Heilmittel ein. Das müssen wir eigentlich alle überleben. Ich glaube, sie kann immer noch nicht erreichen. Nein. Wir suchen den perfekten Ausgleich an Erfahrungspunkten. Ja, holen Wenn ich will nicht das Kapitel schon beenden. So, bitte mach mich nicht fertig. Oh. Okay. Was haben wir nicht gern am beiden Da auch noch erledigen. Sind wertvolle Erfahrungspunkte und ich weiß nicht, wie wer hier mit dem Grinden ist, ist überhaupt vorhanden ist. Ja, solange ich eigentlich mit jedem Jahr auf voller AP bin, ist eigentlich okay. Ich weiß. Also, solange jeder, aber hier auf voller AP ist, ist das eigentlich machbar, glaube ich. Ne? Was sie nicht ist. Ich muss sie heilen. Okay, warte mal, ich soll den Ritter tun. Ne? Wieso kann ich denn nicht... Wieso kann ich mein Bündnis nicht aktivieren? hat das doch? Noch mehr hat hier viel komplizierter. Als er eigentlich ist so, ich muss das halt so machen, aber ich werde ihn nicht treffen. Schaden machst du gegen mich 15. Du machst überlebt damit einer ap 18. ist zum überlegen. sie mit? Hat man nicht? Ah, du musst es treffen, ne? Aber geht nicht. Ja, weil wenn alles im Bach untergeht muss ich inhalt benutzen ne? Warum kann ich denn jetzt nicht mein ding sein Ich habe doch gar nicht benutzt. und ablaufen Ach ich weiß wieso. Wegen hier ne? Ja deswegen. Er hat gesenkt man. da so, weiß deine fähigkeit noch mal irgendwann neben dem wirk oder beide treffen kommt aber was du hast Pitch, ne hm. so kollege du bist jetzt treffen anderes weiß ich nicht was ich machen soll das, ist das einzige was ich jetzt ja machen konnte ja. So, du... Du hast ja nicht sponsert, ne? 20. Ne. Ne. Spawn. Oh. Bla bla Wie weit hast du erwartet? So Dann Muss ich hier wegpacken und wieder vorher heilen. Sonst bist du sowas von drauf. So, sie geht auf ihn los. Ja, wir haben es. So, ihr Bein macht mich nicht fertig. Ne? 15 und was 12 ich warte bei wenn, wenn ich richtig gerechnet habe da so. überleben das kein ding das ich wie ich versuche die meisten erfahrungspunkte in den kampf ja die hätte ich auch einfach nur auf sie losgehen können, aber... Wäre zu langweilig. Ja, ich weiß ja nicht, wie hier abläuft mit dem Grinden und so, ne? Ob man irgendwie eine Möglichkeit hat zu grinden. So. Und das ist ziemlich einfach, jetzt, ne? Wir können einfach mit hier, hier reingehen. Und da habe ich jetzt mein Ding Oh Ja, nee. so, ich muss da den Zug hier bänden. Reicht noch nicht mal. So, auf ihn mal bitte Nein. <lacht> Nein, krank, <klo. lacht> ja ich muss halt will aber wenden was also ich halte sie noch mal Machen wir dann auf jeden Fall. Macht Power aktiviert. Hm. Oh, damit können wir dich erledigen. Ah, let's go. Gerne, Lord stärke Magie und ah wann von Daniel? hat den Gegner, bricht wird sie einen vollgang mit Schaden. Uh. Da ist dann halt aber nur dann, wenn da ja, muss ich mir noch alles angucken. Da, ja, du kannst jetzt sie nicht oder auch nicht und ich kann sie noch nicht mal in sicherheit bringen ey. Äh, sie wird so von auf sie losgehen ah, ich würde sie am liebsten hierhin bewegen aber sie erreicht sie selbst da hinten wie viel bewegung hat sie 12 noch mal heilen Ja, dann greif mal dich an ich hoffe sie hat nicht irgendeinen super move oder so wenn sie noch einsetzt aber auf auf meinen heiler die ganze zeit da so, jetzt haben wir dich mich rein heilung weil also, das wir ein bisschen mehr Erfahrungpunkte, aber okay. Level abbekommen. Sehr oh. stark, Magie. eine Flame ist richtig stark geworden. Flame. So, jetzt kommen eigentlich mit unseren Hauptcharakter. Ich würde sagen, das Was geht? Aufmerksamkeit auf mich bitte. Habe dich und deinen Stand erledigt. Ich bei sehr viel länger, sehr viel kürzer als ich herausgekommen so, ja, er hat alles mehr oder weniger gewonnen, schade. okay und jetzt kommt wieder ein speicherbildschirm ne? ja gut dann würde ich sagen das war's für diese folge ich glaube die werden immer so ein bisschen länger dauern ne? so eine stunde je nachdem was passiert ne? je nachdem wie lange ich brauche und ja gut in dem Sinne sage ich dann dankeschön fürs zuschauen ich hoffe euch hat dieser part gefallen wenn ja das doch mal ein like ein abo und einen kommentar hier reiz tragen und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder Tschüss, die